Europa ist für mich wie eine große Schulklasse, in der jeder einen anderen Charakter hat. Europa ist für mich wie eine große Familie, die zusammenhält und sich gegenseitig schützt. Evropa pro mě znamená domov, poznávání nových států a jejich kultur a také navazování přátelství napříč zeměmi. Europa ist für mich, wenn alle Länder sich gegenseitig unterstützen und zueinander Europa ist für mich ein vielfältiger Kontinent, der sich gegenseitig unterstützt. Evropa pro mě znamená obchod, možnost cestovat, ale především domov. Europa bedeutet für mich Zusammenhalt und Frieden.